Yo, yo, yo, Picasso Ami, was geht ab? Herzlichen Dank schon mal vorab für den Support gestern. Für mein Icon Pick Video, wer es noch nicht gemacht hat, ich würde mich mega drüber freuen, wenn ihr es euch anguckt. Wird auch am Ende des Streams im Endscreen verlinkt werden. Wie gesagt, danke schon für euren Support. 38 Likes jetzt, wie ich gesehen habe. Krank, richtig kranker Support. Auch danke für die vielen positiven Kommentare. Wir haben es erneut geschafft. Wir haben Elite geholt. Dank euch habe ich weitergemacht, sonst hätte ich aufgehört. Offstream noch bis halb zwölf nachts gespielt. Es hat sich gelohnt mit unseren Neuzugängen. Ich kann euch nicht zu viel versprechen. Wenn ich sage, es war ein Win, dass Eto im Team ist und dass wir Ederson ins Team geholt haben. Danke Farsid Brudi für den Tipp. Er hat mir den Arsch gerettet, kann ich dir sagen. Heute im Video würde ich euch gerne meine Taktiken zeigen, mit der wir diese Woche wieder Elite geholt haben. Wenn euch das Video gefällt, gerne liken. Support ist kein Mord, Jungs. Teilt das Video, verbreitet das Video. Vielleicht könnt ihr euch davon ein bisschen was abgucken. Wir gehen rein in die Ingame-Taktiken. Ganz wichtig, übernehmt diese Taktiken nicht einfach blind, Jungs. Das sind Taktiken auf mich maßgeschneidert, auf meinen Spielstil. Ihr könnt euch die natürlich kopieren. Ihr müsst die aber anpassen. Das heißt nicht, wenn ihr diese Taktiken übernehmt, dass ihr automatisch besser spielt. Habe ich letztes Mal nach meinem Taktikenvideo schon erklärt. Jetzt die Taktik für mich nach dem Patch, die mir enorm geholfen hat. Auch weil viele Gegner Fünferkette spielen. Ihr wisst ganz genau, ich sage es immer wieder, ich bin kein Fan von der Fünferkette. Ob das jetzt gebunkert ist oder nicht, es gibt Anweisungen, es ist keine Bunkerei, es gibt Anweisungen, es ist eine Bunkerei. Trotzdem steht der Gegner mit gefühlt 20 Mann hinten drin und ihr findet keinen Weg in die Box oder zum Abschluss zu kommen. Da habe ich Taktiken rausgefunden, die mir wirklich enorm geholfen haben. Ich habe diese Weekend League drei verschiedene Taktiken gespielt und im Endeffekt bin ich meistens... Wieder auf die 442 zurückgekommen, die wir letztes Mal ja gar nicht drin hatten. Ich zeige euch jetzt hier erst meine 41212, die zweite. Es sind hier meine Anweisungen, die ich gespielt habe, wenn der Gegner 5 er spielt. Ganz wichtig, nur wenn der Gegner 5 er spielt. Ihr braucht Spieler, die eine enorm gute Ausdauer haben. Mindestens würde ich sagen 87, wenn nicht sogar 90 weil ihr auf Pressing nach Ballverlust spielt. Es könnt ihr keine 90 Minuten spielen, wenn ihr keine Spieler habt mit Ausdauer und selbst dann geht's es nicht immer. Wenn ihr merkt, der Gegner spielt Fünferkette, geht auf diese Anweisungen drauf, spielt Pressing nach Ballverlust, wenn er hinten mit seinem Gefühl 20 Verteidigern den Ball erobert, übt ihr Druck auf ihn aus und es die meisten Spieler kriegen nett gebacken, diese Formation zu überspielen. Die Spielen im Pass, ihr habt ihn abgefangen. Im Normalfall fangt ihr den Ball dreimal ab, wie es halt mittlerweile ist. Man muss sich die Bälle gefühlt immer 20 Mal erobern, bis man wirklich fest hat. Wenn der Gegner sich aus Pressing-Situationen nicht lösen kann, habt ihr das Ding, seid in der Box, da spielt den Ball in die Box. Aufgrund dessen, dass der Gegner einen Fehlpass spielt, seid durch. Wie gesagt, wir spielen hier Pressing nach Ballverlust. Hier 1 2 1 2 die zweite. Generell eine enge Formation, deswegen die Breite hier auf 4 gestellt. Tiefe natürlich nicht tief. Da wir Pressing spielen, gehen wir mit dem Pressing hoch, aber nicht zu hoch. Da wir sonst gefühlt, wenn wir hier auf Voll gehen, an der Mittellinie stehen würden. Ihr seht es ja. Aufgrund dieser Animation alleine schon, wo eure Spieler ungefähr stehen. Offensivstil habe ich dann ausgeglichen. Müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich schicke meine Spieler mit L1, hole sie mir mit R1 wieder dran. Deswegen habe ich da ausgeglichen. Nicht nur langer Ball, zumal langer Ball nichts bringt, wenn der Gegner mit 20 Mann hinten drin steht. Wenn er zurückfallen lassen spielt mit einer 5er Breite habe ich hier im Angriff sehr Breit. Da, die Spieler, ihr habt vorne zwei Spitzen, ihr habt einen Zehner, der bei den Anweisungen, werdet ihr gleich sehen, vorne bleiben bekommt. Außenverteidiger spielen auch mit nach vorne. Also habt ihr im Angriff immer Überzahl. Immer. Auch wenn der Gegner gefühlt mit 20 Mann verteidigt, ihr habt Überzahl, wenn er die Mittelfeldspieler nicht rechtzeitig zurückzieht. Deswegen die Breite so hoch. Spieler im Strafraum nicht so hoch. Wenn die Fünferkette da ist beim Gegner, geht er gefühlt im 16er mit 20 Mann. Ihr kommt nicht in den 16er. Deswegen spielt im Strafraum nicht mit zu vielen Spielern. Guckt, dass die Spieler an der Strafraumgrenze stehen. Schickt die Spieler selbst in den 16er, um Lücken aufzumachen. Spielt dann den Pass auf einen anderen Spieler. Wenn es nötig ist, Dreht euch nochmal oder sonstiges und dann seid ihr im Regelfall mit dieser Taktik richtig gut an, wenn ihr es könnt. Eckbälle habe ich einfach auf 3, ob ihr die jetzt kurz spielt oder reinschlagt, müsst ihr für euch selbst wissen. Ich mache es mal so, mal so, wenn ich Kopfballstarke Spiele habe, Freistöße generell immer kurz, ich kann keine Freistöße schießen. Und dann sind wir hier auch schon bei der Aufstellung. Hier habe ich einen Eton, Rashford im Sturm, Neymar auf der 10, Bruno Fernandes, Garincha im äußeren Mittelfeld. Die Spieler lassen sich dann auch mit nach vorne, teilweise über die Flügel mitnehmen. Marquinhos, der Abräumer auf der 6, plus vier Verteidiger außen mit Adama und Havanier. Einfach, weil sie Ausdauer haben, weil sie schnell sind und sich durchsetzen können. Berchice in der IV, ich hätte es nicht gedacht, Jungs. Er hat so gut getan. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Am Brotter brauchen wir nicht drüber reden. Das war damals schon der Big Win, dass ich den in die IV gezogen habe. Haben wir das erste Mal Elite geholt. Dann gehen wir zu den Anweisungen. Bei Eto so wie bei Rashford, einfach nur defensive verstärken und gemischter Angriff. Wenn ihr den beiden Abwehr überlaufen gebt, wie gesagt, diese Taktik ist maßgeschneidert, wenn euer Gegner Fünferketten spielt. Wenn ihr Abwehr überlaufen gebt, versuchen hinter die Abwehrketten zu kommen. Und dadurch, dass der Gegner kompakt hinten mit 20 Mann steht, ihr kommt nicht hinter diese Kette. Deswegen braucht ihr da kein Überlaufen oder Anspielstation. Gibt gemischte Angriff, wenn ihr die Spieler selbst schickt, wenn ihr sie zu euch ranholt. Wichtig ist, Defensive verstärken. Neymar, wie vorhin angesprochen, vorne bleiben. Wenn ihr das Spiel mal schnell aufbauen müsst nach vorne, nach einem Ball. Äh, nach einem. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wortschatz wieder on point, sorry dafür. Nach einem Ballgewinn. Habt ihr einen Spieler schon mal vorne, den ihr direkt anspielen könnt? Wenn ihr andere Zähne habt, die körperlich stärker sind oder sich besser durchsetzen können, könnt ihr da natürlich auch andere nehmen. Neymar hat halt Pace, Dribbling, Balance, Gemisch. Er macht die Bälle trotzdem fest, auch wenn er nicht der zweikampfstärkste Spieler ist und kann die Dinger einfach verteilen und zur Not auch selbst schießen. Die zwei äußeren Mittelfeldspieler haben hier beide Flügel abdecken. Ganz wichtig bei der Fünferkette, der Gegner hat auf der Außen Überzahl wenn er euch angreift. Er kommt mit den zwei Außenverteidigern mit nach vorne. Deswegen hier Flügel abdecken. Und für die Mitte haben wir Marquinhos. Er kriegt Mitte abdecken und hinten bleiben bei Angriffen. Bei der Abwehr. Innenverteidiger ganz normal. Und die Außenverteidiger übergreifen. Die gehen wie bei der Fünferkette mit nach vorne. Deswegen Außenverteidiger mit Ausdauer. Am besten noch. Sehr solide, sehr starke Passwerte und auch zweikampfstarke Spieler. war meine Taktik zu der Fünferkette. Wenn der Gegner die Fünferkette spielt. Sonst spiele ich diese Formation nicht. Nochmal betont für den einen oder anderen. Die ersten zehn Spiele Jungs. Ihr seht übrigens hier noch meine Bilanz. 15-4, so haben wir gestanden wie wir aufgegangen sind. Die ersten 10 Spiele, wir standen 10-0, war hier unsere 4-2-3-1, die Main Formation, die jetzt schon über viele, viele Wochen spielt, die ich auch gespielt habe, wie ich das erste Mal Elite geholt habe. Die habe ich jetzt nochmal verfeinert nach dem Patch. Einfach auf. Wortschatz, net on point, sage ich doch. Sorry, nochmal. Aufgrund dessen, dass nach dem Patch so hoches Stehen nicht mehr viel bringt. Man kann oftmals verteidigen, wie man will. Man muss den Ballgefühl gefühlt zehnmal erobern und er ist trotzdem noch ein elftes Mal weg. Wenn ihr da zu hoch steht, kann das einfach fatal sein. Auch so ist es schon schwer. Nur 4-4 sage ich ganz ehrlich bei Breite und Tiefe. Für mich ist es keine Bunkerei. Für mich ist es aber auch nicht zu offensiv. Ihr müsst die Balance finden zwischen offensiv und defensiv. So irgendwo zwischendrin, dass ihr nicht zu weit vorne steht oder zu weit hinten. Für Spieler, die richtig stark pressen können und sich die Bälle erobern, die können das natürlich gern weiter nach vorne ziehen. Wie es auch bei der 4-4-2 bei mir der Fall ist. Und dann würde ich sagen, Spielstil, beides hier auf ausgeglichen. Breite, Tiefe 4-4, die Breite ein bisschen enger. Die Tiefe natürlich auf 4 nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch, dass der Gegner nicht mit Umutpässen einfach, Dreieckspässe, für die Leute die Umutpässe nicht können, einfach durchgeht. Das passiert trotzdem noch zu oft, wenn ihr die richtig timet, wenn ihr die spielen könnt, die Bälle kommen zu 90% trotzdem an, egal wen ihr da stehen habt. Deswegen findet für euch die passende Tiefe. Offensivstil auch ausgeglichen. Ich war am Überlegen auf Ballbesitz zu switchen. Weil ich diese Weekend League enorm viel über meinen Ballbesitz gemacht habe. Und auch enorm viel durch meinen Ballbesitz gewonnen habe. Gerade die letzten Spiele die sehr sehr entscheidend waren. Ich hatte teilweise über 60% Ballbesitz. Ich weiß es hat nicht immer was zu heißen. Aber wenn der Gegner gepresst hat. Ihr habt hier in dieser Formation immer Anspielstationen. Ihr könnt kleine Dreiecke bilden. Auf der Außen der Rechtsverteidiger, vorne dran der Flügelspieler plus noch der ZDM. Habt ihr immer Dreiecke, wo ihr spielen könnt und darum auch die Breite nicht so hoch. Dass ihr enger zusammensteht zum Kombinieren. Wie gesagt, ich habe mich für ausgeglichen entschieden. Da kann ich mal einen langen Ball spielen, kann mal auf Ballbesitz spielen. Kann Flanken schlagen, alles mögliche. Geht Perfekt mit dieser Formation, der einzige Nachteil, wo ich dann gegen stärkere Gegner zum Schluss auch gemerkt habe. Deswegen, nachdem wir 10-0 gestanden haben, dann standen wir 11-2, war immer die 4-2-3-1 die Main-Formation. Gegen stärkere Gegner in den Spielen um Elite habe ich dann 4-4-2 gespielt, zu der wir gleich kommen. Weil ich einfach gemerkt habe. Mit einer Spitze vorne es ist manchmal einfach zu wenig. Es ist zu wenig, wenn du nur eine Anspielstation hast. Spieler im Strafraum, wie gesagt, auch wieder nicht zu viel. Weil ich mich durch diese Formation in den 16er Reihen kombinieren muss. Da kann auch mal von außerhalb den Abschluss suchen. Ecken wieder auf drei, Freistöße habe ich hier auch auf 3. Im Grunde genommen unrelevant. Könnt ihr auch runter auf 1 stellen? Habe ich bei der anderen Formation auch kurze Pässe? wenn ihr Freistöße könnt, schießt drauf. Ich kann nicht. und die Ecken, wie gesagt, Neues. Die Aufstellung folgt Eto natürlich im Sturm auf der Außen. Rashford Echter Flügel, Garincha, nichts Neues. Neymar auf der 10, sowieso nichts Neues. Jetzt, da Eto da ist, hat Neymar leider keinen Platz im Sturm. Auf dem Flügel ist er verschwendet, da spiele ich dann lieber einen Rashford mit ein bisschen mehr Körper, der sich da besser durchsetzen kann. Und Neymar auf der 10, trotzdem, der bringt seine Vorlagen, der schießt von außerhalb Tore, der ist beweglich, der kann die Bälle verteilen. Auch mal nichts zu sagen, Marquinhos mit Bruno auf der 6, einen offensiven, einen defensiven Außenverteidiger. Genauso wie folgt auch in der anderen Aufstellung, Anweisungen habe ich hier bei Eto Abwehr überlaufen. Diese Formation ist sehr, sehr stark, wenn ihr schnell nach vorne spielen könnt. Gerade diese Umutbälle, diese Dreieckspässe, einfach mal von der Mittellinie einen Dreieckspass durchschauen komplett aufladen, durchspielen auf den Stürmer, wenn ihr seht. Er ist mit dem Verteidiger vom Gegner auf derselben Höhe. Spielt den Dreieckspass, drückt Dreieck komplett durch, zielt auf Eto, Die Bälle kommen zu 90% an. Geht aber nur, wenn der Gegner nicht zu tief steht. Deswegen haben wir irgendwann die Formationen auch switchen müssen, weil gewisse Gegner dann doch ein bisschen tiefer gestanden haben. Oder einfach relativ starke. Verteidiger, ZDMs hatten die, die Bälle einfach abgefangen haben. In Totti Kimmich, in Totti Davis. Was weiß Gott, was da noch für andere Granaten am Start waren. Das waren richtig harte Matches, Jungs. Wie gesagt, Abwehr überlaufen und vorne bleiben, dass sie da immer eine Anspielstation habt. Neymar kriegt für Flanken in den Strafraum. Dass er vorne mit in der Box drin ist. Die Außenspieler kriegen auch für Flanken in den Strafraum. Kein Defensive verstärken oder sonst irgendwas. Bruno kriegt nur Mitte abdecken, Marquinhos Passwege zustellen, hinten bleiben und Mitte abdecken. Es ist der Sechser, nicht der Offensive. Der Achter ist in dem Fall Bruno. Außenverteidiger, hinten bleiben und übergreifend. gehen nur mit vor, wenn eine Chance besteht, dass ihr euch was aufbauen könnt. Dass ihr mit den Außenverteidigern gezielt einen Angriff starten könnt. Die gehen nicht immer mit nach vorne. Ihr könnt sie aber manuell trotzdem mit L1 nach vorne schicken, wenn ihr das braucht. Und dann kommen wir zu der Taktik, die mir Elite gebracht hat, Jungs. Es ist die alte 442. Ein bisschen umgeformt noch. Während der Weekend League, nicht vor der Weekend League, während der Weekend League. Teilweise habe ich gegen Gegner, wenn ich hinten gelegen habe, sogar die Breite. Auf 8 von 10 gehabt oder wie viele Balken es auch immer sind. Passt auf ganz voll. Das war der Vorteil. Dadurch konnte ich pressen, konnte mir Bälle erobern. Wenn ich gemerkt habe, ich liege 2-0 hinten ab der 50. Minute, ständiger Druck, Abfahrt. Es hat nicht immer funktioniert leider. Manchmal, man kennt Gameplay oder EA oder wer auch immer dafür schuld ist. Übernimmt einfach die Anweisung nicht. Du switcht eine Formation, du machst andere Taktiken rein und es wird nicht übernommen. So habe ich leider das ein oder andere Spiel auch verloren, weil die Formation nicht angenommen wurde dann in game. Macht nichts, hat trotzdem gereicht. In dieser Formation, die 442 4 2 wieder richtig, richtig stark gewesen. Gerade wenn der Gegner 4-4-2 spielt, spielt auch die 4-4-2. Es spiegelt sich man ist in der Mitte flexibel und auf den Außen sowieso. Breite, wie gesagt, auf 5,5. Sogar nochmal ein Tick höher wie bei der 4231. 2, 3, 1. Das Ist das, was ich vorhin schon erwähnt hatte. Teilweise bin ich sogar noch weiter hoch von dem Balken gegangen. Aber von Anfang an so hoch zu stehen, wenn ihr es nicht richtig verteidigen könnt, ist fatal. Dann lauft ihr nur in Konter oder in Umutbälle rein. Offensivstil auch ausgeglichen, Breite nicht zu breit, nur auf 4. Wenn ich die Spieler außen schicken will, mache ich es manuell mit L1. Spieler im Strafraum hier wieder mehr, weil ihr außerhalb schon mehr Anspielstationen habt. Im Regelfall der Achter, in dem Fall Bruno Fernandes, geht sowieso mit nach vorne. Marquinhos, auch wenn der hinten bleiben bei Angriffen hat. In dieser Formation automatisch mit nach vorne, egal ob 6er oder 8er, auch wenn ihr den hinten bleiben beim An bei Angriffen gebt. Die Außenspieler sind sowieso mit vorne. Somit habt ihr vorne schon mal 8 Spieler, wenn ihr so wollt. Ecken wieder, Freistöße, Variabel. 3-3. Aufstellung Eto Neymar im Sturm. Wenn ich gemerkt habe, ich brauche im Sturm was Wuchtigeres, wenn dann Waran und Fandai. Oti Davis in der IV war, habe ich einen Neymar auf die Außen gezogen, habe einen Rashford in den Sturm reingestellt, manchmal auch mit Eto geswitcht, je nachdem, aber dann habe ich den Rashford in den Sturm gezogen, der konnte sich da dann doch schon ein bisschen mehr durchsetzen und aufgrund von den geilen Laufwegen von Neymar, dieser Mann ist einfach für mich die gestörteste Karte oder mit die gestörteste Karte, die es gibt in diesem Spiel. Er Ist einfach zu krank, egal ob auf dem Flügel, auf der 10 oder im Sturm. Er bringt überall seine Leistung. Die Anweisungen: beide, ne, nur eine, ein Stürmer nur Abwehr überlaufen, defensive Verstärken bekommen, beide wichtig. Wenn ihr den Stürmern kein defensive Verstärken gebt, Jungs, die Stürmer bleiben vorne stehen. Somit stehen der 6er und der 8er auch automatisch weiter vorne. Ihr müsst in dieser Formation den Stürmern defensive Verstärken geben. Je weiter die Stürmer nach hinten rutschen, rutschen auch die Sechser und die Achter mit nach hinten. Dann wählt ihr eure Sechser oder Achter an und rennt nach hinten zum Verteidigen. Erst wenn ihr merkt, ihr habt keine Chance mehr oder ihr seid euch sicher, dass ihr mit dem Innenverteidiger den Ball erobert, geht ihr mit dem Innenverteidiger drauf und nett. Vorher, erst wenn ihr merkt, ihr kommt mit den Sechsern nicht mehr an den Ball. Außenspieler, Defensive verstärken, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Versuchen, hinter die gegnerische Verteidigung zu kommen. Sinn für Flanken im Strafraum, wenn ihr links außen den Ball habt, zieht der rechts außen, rechts in den Strafraum rein. Umgekehrt genauso. Defensive verstärken, einfach, dass ihr hinten kompakter steht. Falls die Sechser oder Achter nicht so schnell zurückkommen, habt ihr immer noch Außenspieler, die ihr reinziehen könntet. Oder wenn der Gegner über die Außen spielt, müssen eure Außen natürlich auch mit nach hinten. Außenverteidiger habe ich hier wieder hinten, bleiben bei Angriffen. Das ist die Formation, wo ihr genug Spieler vorne habt. Ihr seht, ihr habt acht Spieler vorne, sechs, Entschuldigung, sechs Spieler habt ihr vorne vorne automatisch schon, da müssen die Außenverteidiger nicht zwingend mit nach vorne kommen, wenn, dann könnt ihr das manuell machen, die bleiben hinten in dieser Formation, die Formation ist ein bisschen offensiv, Innenverteidiger sowieso nichts Neues, alles beim Alten. Das war's auch zu meinen Taktiken, wie gesagt, die letzten Spiele hauptsächlich, ich müsste jetzt lügen, aber ich sage, die letzten 6 bis 8 Spiele nur 4-4-2 gespielt. Die 4-1-2-1-2 sehr, sehr selten dieses Wochenende gespielt, weil ich wirklich, Gott sei Dank, wenige Gegner hatte, die Fünferkette gespielt haben. Mir kommt es, oder vielleicht kommt es nur mir so vor, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so war in der Weekend-League gegen Fünferketten zu spielen. Mir kommt es fast schon wieder so vor, als wäre der Effekt Fünferkette bei vielen schon wieder verpufft. Leute kommen damit nicht zurecht, deswegen spielen sie sie nicht mehr. Als krönenden Abschluss zeige ich euch noch die Stats meiner zwei Heroes. Die besten Verpflichtungen, die ich bis jetzt hatte, beziehungsweise was heißt Verpflichtung, eine Verpflichtung, ein Neuzugang, aufgrund von meinem Icon Pick, der übrigens gestern rausgekommen ist. wird am Ende vom Video verlinkt. Würde mich mega freuen, wenn ihr da noch reinguckt. Der ein oder andere hat bestimmt noch kein Like da gelassen. Supportet die Videos, Jungs, wenn die euch gefallen. Bis jetzt war der Support krank. Freut mich mega. Der gute alte Eto. Was soll man da sagen? 30 Spiele, 40 Tore, 14 Vorlagen. Der hat mir den Arsch gerettet und hat mir Elite beschert in den letzten drei Spielen. Ich habe 20-7 gestanden. Ich musste alles gewinnen. Und dank diesem Mann habe ich alles gewonnen. Er hat vorne einfach alles reingemacht mit rechts. Alles. Links. Auch mal nicht drüber reden. Er hat vier Sterne Weakfoot. Er schießt auch mit links seine Tore. Aber was er auf der rechten Schlappe kriegt im 16er ist drin. Nicht lang Fackeln drauf. Tschüss. Weg. Die Nessschüsse kann er. Er kann auch mal außerhalb vom 16er schießen. Die Dinger gehen rein. Jungs. Und Hero alias Goat Ederson Aschid, wie gesagt, ich habe mich vorhin schon bedankt, wenn du siehst im Video, Fuß geht raus, der Mann hat uns Elite da hinten drin gesaved. Ich habe bis jetzt noch keinen besseren Torwart gespielt, der im 1 gegen 1, im 1 gegen 1, wenn der Spieler auf euch frei zurennt, so stark ist wie dieser Dude. Er hat jeden Ball, jeden Ball hat er gewonnen im 1 gegen 1. Jeden, dank dem guten Typ, die 100k, die nehme ich in Kauf, die er gekostet hat, während der Weekend League eingekauft, normalerweise nicht so mein Ding, nimmt man mit, der bleibt auch erstmal im Tor, wenn er seine Arbeit weiterhin so gut macht, und dann sind wir mit den Taktiken auch schon durch, Jungs, weiteres können wir gerne in Zukunft dann im Stream mal besprechen, wenn ihr da noch die einen oder anderen Fragen dazu habt, wie gesagt, ich hoffe euch gefällt das Video, ich hoffe ich kann euch damit weiterhelfen nach dem Patch, ich habe mich auch lange Zeit sehr sehr schwer getan. Ihr habt es in den Streams gesehen. Ich war nicht mehr so motiviert. Dank diesen Formationen habe ich neue Motivation gefunden. Auch wenn ich die Weekend League nicht fertig spielen wollte, ich habe es gemacht, weil ich auf Spieler und auf die Formationen Bock hatte. Wurde belohnt. Ich bin mehr als zufrieden. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich euch damit weiterhelfen kann. Kopiert die Taktiken, übernehmt sie aber nicht eins zu eins. Passt die für euch an. Wenn irgendwas nicht so läuft, macht euch nicht gleich fertig. Taktiken funktionieren nicht von 0 auf 100 nach einem oder nach zwei Spielen. Ihr müsst die Taktiken präzise testen. Mindestens 15 bis 20 Spiele, dass ihr sagen könnt, ist was für mich oder es ist nichts. Dürft mir natürlich dann auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch die Taktiken weitergeholfen haben. Was euch vielleicht nicht so gefällt, dass wir da mal drüber reden können. Vielleicht finden wir dafür den einen oder anderen auch noch die Lösung. Und dann war es das für mich. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch damit weiterhelfen. Mir hat es mega Bock gemacht, wenn ihr in Zukunft weiter so Videos sehen wollt. Support, Support, Support, Jungs. Ohne euch wäre das hier alles nicht möglich. Kuss geht nochmal raus an die Community. Tausend Dank dafür. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Dienstag, wenn das Video kommt. Und haut rein, wir sehen uns. Ciao, macht's gut.